Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unserer Scrap-Challenges. Heute in der zwölften Ausgabe darf ich euch begrüßen mit Juli. Hallo. Das hat lange gedauert. Und mit dem lieben Nico. Hi! Also mit zwei üblichen Verdächtigen. Hi, zwei. Hi, Thunfisch. Äh, Walfisch, so. Okay. Ich habe mir heute, weil ich die letzten Folgen irgendwie so das Bedürfnis hatte, irgendwas Kleineres mal zu bauen. Ja? Aggressionsfrucht. So. Ähm. Sorry. <lacht> ja, ich wusste nicht, welche Frucht. So, ja, der hat. <lacht> <lacht> ähm. Ich hatte die letzten Folge so den Eindruck, ihr habt zu viel Platz in euren Autos. Deswegen stelle ich euch heute die Challenge. Ihr dürft mit genau 100 Items, Blöcken, wie auch immer bauen. Also 100 Einzel. Dinger. Doch, ja, doch guck mal, wenn ihr, wenn ihr euch ein Hefe ausprobiert, dann wird dir gesagt, wie viel. Genau. Das stimmt. Das wird ihr gezählt. Okay, ja. Und ich werde nachzählen, dass ihr genau 50. Sachen dran hat. Meinetwegen könnt ihr einen Block haben und Hä, äh, 100, oder 100? 100, mein Fehler. Ich kann nicht zählen. Okay. 100. Uff, okay. Ja. Ihr könnt meinetwegen zwei Blöcke einen Sitz und einen 97 Thruster haben. Das ist mir egal. Ja, aber gibt gib du jetzt keine Anweisung? 100, okay. 100. Hast du das mal nachprobiert, ob das überhaupt geht? Ja, wird schon gehen. Ich habe nämlich, mein hab nämlich meine ich habe euch meine Fahrzeuge angeguckt und ich weiß, dass es geht. Ja, deine ja Also ich sag nur mal so. Das hier sind 850. Ja, siehst du. <lacht> ja, das ist ja auch relativ groß. Deswegen Challenge Bau klein. Alter. Das, boah. Das da, da, da sind 130 Holzblöcke. Alter, okay. allein, äh, guck mal. Allein das da sind 200. Okay, Kompromiss. 150. Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay, okay. 150. Bei, bei 150 100, bin ich ja verstanden. Bei 100 ist dann doch ein bisschen wenig, zugehendermaßen. Mhm. Ich gebe euch eine Bauzeit... das ist ein... ich, ja, ich baue eine Grundfläche, 10 mal 10, und sag ja. <lacht> ja, das sind 100. <lacht> Ja. Ich gebe euch eine Zeit von sage und schreibe 40 Minuten. Was ihr in der mhm. Zeit anstellt, das ist euch überlassen. Mhm. Ihr habt euch schon eure Plätze schon eingenommen, sehe ich. Ja. Gut. Ich habe meinen Platz schon Dann gelagert. muss ich mir kurz mal. 100. Ziehen. Nee, was war das? 150. 150. 15. Oh, gut, gut. Okay. Und sonst dürfen wir aber theoretisch alles bauen. Okay. Yo. <lacht> <lacht> ich war geist in Sekunde abgeschaltet. Äh, wo ist meine... Gott, der Timer? Da. Oder? Timer von 40. Da. Was ist jetzt mit Nikos Frage? Äh, was? Ansonsten dürfen wir alles bauen. Hab ich schon mal Antwort? Ja. Du darfst bauen, was du lustig findest. Außerhalb okay. der üblichen Käse da. Hey! hey. Und dann beginnt die Challenge in 3, 2, 1, jetzt bin ich bereit. <lacht> ja, ich muss kurz hier noch meine starren Kupplungen auspacken. So. <lacht> Challenge beginnt in 3, 2, 1 und starten. Was hat was. Hallo Nico. Halleluja. Was ist da? Was hab ich geschafft? Ja, hi Leon. Das sieht ja aus. <lacht> ja, was hab ich geschaffen? Was das sieht da? aus wie ein Rollbrett oder sowas. Das fährt sich absolut <lacht> scheiße. Ja, Aber dreh mal. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Aber es kann nicht umkippen. So, fahr mal. Hast du etwas weniger Power drauf? Ja. Boah! <lacht> und fährt sich besser? Ja, durchaus. Oh. Ja, also. Manchmal wissen wir, wie das aussieht. Bleib kurz stehen. Geht, ja. also. Nein. Was, was machst du da? Ja, rechts und links vertauschen. Machen Block rein. Oh, mein Gott, Minecraft, hier vorne. So. Jetzt fahr mal. <lacht> Also? Alter richtung aber okay es geht ums prinzip nein ich will keine scheiß kameras ändern vielleicht auch nicht raus tappen so also windows aber so also stehen so und nur um zu um hier mal zu sagen das sind jetzt 13 14 22 26 27 28. 32 müssen das sein 32 ja. Blöcke bis jetzt das ist doch schon ein guter Anfang. So. Schubdüse. Äh. Da haben wir ja diese Dinger da gehabt. Einmal ah, so. Ah, scheiße. Das ist jetzt natürlich mein Sitz. Ähm. Ja, dann halt doch. Ich bin gespannt, was Juli sich ausdenkt, alles. Echt. Knopf. Äh. Knopfblock. Ja, es soll es soll unscheinbar aussehen. So. Alter, das wird gleich auseinanderbrechen, wenn ich da das wegmache, oder? Nee, alles gut. Klonk. Alter. Will ich mal was machen. Man, man, man kommt im Verbindungstool gar nicht ran, um alles zu verbinden. <lacht> Heilige Scheiße, ey. Ist das ist bescheuert. Ja, auch lustig, weil wie gesagt. Was ist das denn für eine Riesentafel Schokolade? 1, 2, 3. 72 Gramm, ja gut, schaufel ich gleich rein, nämlich. 1, 2, 3. Was sagt der Schub? Ach du Kacke. Okay, <lacht> noch mal Schub. Hoch. Nee, falsche Richtung. Äh. Okay, da müsste ich mir noch was. <lacht> Alter, Leo. Das hätte ich mir das, das, das, das hätte ich mir erwarten sollen. Ja, ähm äh, was mache ich da? Was mache ich da? Einmal so und Plop war er weg. Genau, die wird einfach nur zum Umdrehen einmal sein. Das heißt Uno Dos müsste sogar reichen schon. Äh, Knopf? Alter, das ist... Das ist so dumm! Aber okay, ja das ist durchaus eine interessante Change muss ich sagen. Wo ist der Knopf jetzt hin verbunden? <lacht> Hallo? Oh ne, Moment! Das ist der Motor! Äh, da ist der Sitz. Der Sitz ist jetzt natürlich unter der Schuh. Äh, kannst du mal bitte... Warte, warte. ich muss die Schupe bis du runter regeln, die Alten. Ah, ja. Das heißt, Setz kannst die mal du bitte wieder auf normal. Müssten sein. Also, die waren drei... Ups. Ja. Warte mal. Nach unten und dann dreimal drei am Ausfall nach oben. Sind. So, und wenn ich jetzt rückwärts fahre und der Schubdüse vorwärts sagt oder was rückwärts und der Schub... Nein. <lacht> ich sehe gar nicht, mal vorne und hin Oh, Moment das ist vorwärts, das ist so. vorwärts fahr, aber rückwärts. Mann, wie kipp ich die und das Teil hier um? So. Ja, das ist nicht umgeschmissen. Ich krieg das gar nicht umgeschmissen. Ja, dann bleibt halt so. Ja? Wobei ich bin echt am Überlegen, aber etwas größere Reifen zu ja. nehmen, weil damit ich mit dann bin hm? ich erstmal weg mit der Ansage 30 jo. Minuten noch. Jo. Ich komm später wieder. Jo. Bye, have a great time. Bis später. Bis Was aber <lacht> <lacht> so, was hast denn du da angestellt, ey? Warum? Fähr doch eins, ja. Dort fährt doch eins, aber. Ich weiß nicht was du hast. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hm. So. Und darf natürlich auch eins nichts nicht vergessen. Du zählst mit, ja? Wie viel Blöcke du verwendest? Ja, ja. Achso, mitzählen, nö. Das wäre heißt, uns nützlich für dich selbst mal Ich zähle gar nicht, ich baue einfach. Ja, wenn du über 100 bist disqualif äh, über 150 bist du du dich jetzt selber. Ja, ja, vorhin war ich bei 76, also von dem her. Äh, uh, hallo? 70. 80. Hm. 98. Das geht ja. Du hast noch 50 Blöcke. Ja, ich baue noch nichts mehr. Ist nichts weiter geplant. Ja, schade. Also. Okay. Ja. Ja, die dann, die dann. Genau. So, dann ist das, das, das. Dann das, ja, das, Dann ist das, das. Dann ist Dann ja, ist das. Dann das. das. Dann das. Ja. Dann ja. das. Dann ist das. Dann ist das. Dann ist das. Dann ist das. Dann ist das. das. ist das. ist das. ist das. ist Sicher? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Es gab gerade ein mega Leck. Du bist gegen mich gefahren. Ah, ja, dann war ich plötzlich da hinten. Warten, komm auf mich zu. Ja. Okay, gut. Ja. Naja. Gut, dann schauen wir mal. Ne? Bis später. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie weit Nico ist. Ja, ich sag hab ich ja, bis später. Also ich meine, im Moment hast du dich schon mal entschieden, neue Räder zu nehmen, das ist ja schon mal... Hast du... Du hast zwei Räder ineinander, wow. Ja, schon den einfach drauf gepackt. <lacht> und hier liegt noch Rad rum. Ja, hab hier und da ein paar verloren. Bist du wohl ein Rad ab, ey? Äh, so. Heilige Scheiße. Jetzt kann ich das Ding mal. Ich meine, kennt überhaupt nichts. Ja, ich auch also, das gesehen. Mann ey. Äh, ich glaube die 4 müsste frei sein, war So. Wenn ich auf den Knopf drücke, möchte ich. Oh Gott. Ach möchte du ich. Scheiße. Moment, ich drehe es ein, einfach alle. So dass es passt. Zack. So. Dann möchte ich bitte mal alle. Ich, keine Ahnung. 90 Grad nach da drehen. <lacht> so. Was das jetzt mit sich bringt, ist, wenn ich mich hier reinsetze und jetzt die 4 drücke. Genau, das ist jetzt hier so drauf. Warum so war, ich möchte was ausprobieren? Setz dich noch mal ran. Tut mal die 4. Ja, wenn man äh, das Mach ist mal ganz kurz so das ist, um praktisch die Geschwindigkeit noch hoch. So und dann kann ich ja auch die 3 hier drücken. Oh, die 3 ja, 3 ist vielleicht ganz so gut zu drücken. <lacht> so Willst du was? Willst du was hier zwischen meinen Rädern klemmen und äh, katapultieren? So ungefähr. Ich will nur wissen, Halt mal an. <lacht> Tschüss. Bye. Ich glaube, ich weiß schon, wie du gleich am anfängst in die Runden immer. Räder hoch, Gas geben, sobald die Runde anfängt. <lacht> ne? Oh. Warte, bleib mal stehen. mach mal Räder hoch. Was machst du? Boah, das Ding hat zu, ist zu übermotorisiert, ey, Im Augenblick, ich komme fahren. So. <lacht> Rutsch. So, und jetzt geht mal Gas. Wie denn? Ja, fahr Warum? Einfach. Weil du hast. Ja. Ja... Hä? Okay, gut. Ja, ich dachte, du würdest dich vielleicht antreiben, dadurch, dass ich auf dir stehe oder sowas. Da vor ah. dir. Ja. Wie viel Power haben deine Thruster? ja ich weiß nicht okay. ähm, also du willst noch weiter bauen ja wenn sie alle wenn sie alle gleich eingestellt sind genau drei also nach ganz unten und dann drei Klicks hoch so ja gut ich komme einfach ähm, ich hätte jetzt aber ernsthaft keinen Plan mehr was ich noch machen kann oder machen soll mich interessiert einfach nur wie viel du jetzt eingebaut hast bisher also. 3, 15. Sie müssen noch unter 15 18. Sein. 19, 21, 25, 26, 30, 34, 42. Du bist oh, unter 50, stimmt. Junge. Du kannst das Ding dreimal <lacht> ineinander bauen. Warum haben wir das Limit auf 150 erhöht? Ist doch easy. Sicher, du nicht noch ein neues Fahrzeug bauen willst. Nö, nö. Bin ganz zufrieden damit. Also bist du auch fertig? Äh, nee, fertig nicht, aber. Mit der Grundkonstruktion bin ich aber ganz zufrieden. Ja, nice. Ich <lacht> bin mal gespannt, was Judy macht. So. Ähm, genau. Also, das war jetzt zumindest das letzte, was ich dazugefügt habe, ist eben die Räder hoch. Ähm, ich bin gerade noch überlegen, was, was man noch machen kann. Du kannst eine Kartoffelkanone einbauen. <lacht> Ja, die kannst du hier ich bin aber gerade am überlegen, Moment, äh, mal die Räder ganz kurz. Das ist der Vorteil, wenn man die, La wenn man hier ne, die Lager nicht direkt ins Rad macht, dann kann man da auch rumspielen oh, ohne Da kannst dass die du Kartoffelkanonen draufbauen. Das ist sehr gut. Äh, wie das aussieht, wenn ich, ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Dann andere Frage. Uch. Wie sieht es jetzt aktuell aus, wenn ich nur diese Reifen verwende? Wow. Dämlich. Äh, ja, dämlich sieht's aus, aber <lacht> wenn es funktioniert... Weiß ich jetzt, jetzt noch nicht. Drück mal die 1. <lacht> huh. Ja. Drück mal die 1. Oh. <lacht> äh, das bis jetzt die 3 sein. Huh. Wow. Doppelflip. <lacht> hui, hui. Warum die 1? Oh. <lacht> Jawohl, mit Power rauf! Oh! Oh! Oh! Okay. Äh, das Fahrzeug macht Sachen, die es nicht machen soll. Klonk. <lacht> das schöne, ja, ich glaube, ganz sonst... ganz alle rot Fußseite Fuß hergepimmelt. Hm? Jetzt habe ich oben rum zu viel gewischt. Ne, die Kartoffelkonone passt nicht. Weil sonst ist mein hoch, meine ähm, Mittelpunkt, mein Gewichtszentrum ist halt zu hoch. Alter, weg da. <lacht> hoch. Nein, nein, nein, nein. nein. Äh. Ich ja, weiß, dass also ich dagegen laufen kann. Ja, okay, dann. Äh, fertig so mäßig. Wenn du sagst, du glaub, bist fertig, die, dann. Ich mach die anderen Reifen wieder drauf. Bei Juli langweilt sich nämlich auch schon. Echt? Ja, ja. Ja gut, bei 150 Blöcken theoretisch. Äh, Sekunde, Sekunde. Ich nehme noch hier. Ich mache noch so einen auf den hier. Um meinen Gewichtspunkt ein bisschen zu verlagern, um den noch ein bisschen runterzukriegen. Mal gucken, ob sich damit was getan hat und was sich damit getan hat. <lacht> mhm. Mhm. aber kein problem ich habe ja das da aber ich kippe mir gefühlt ein bisschen zu schnell um da habe ich doch die perfekte lösung für und zwar wird das absolut überhaupt nicht problematisch oder so einfach mehr breite so und dann noch mehr ein Rad Breite. dran. Mach da noch ein Reifen dran. Ich hab voll. So. Genau. Ja, okay, aber das wird das wird jetzt aber... Äh, guck mal. Joch, nee, in der Richtung. <lacht> dann, wird das nicht, dann wird das nichts mehr mit Lenken. Ist doch egal. Lenken ist über... Egal. Lenken ist überbewertet. Ich überlege aber gerade. Ähm, Rad gibt nämlich bestimmt... Nee, gibt's nicht. Gibt nur 3x1. Hm. Doch, da, 3x2. Ding sieht aus wie ein fucking Rasenmäher. So, dann das dann noch weg, so. Dann habe ich mehr Grip. Und theoretisch... NEIN! Man sollte nicht auf beiden Seiten beide Räder zusammen wegmachen. Sonst passiert das. Zack, zack. Mal gucken, ob sich jetzt was getan hat. Das sieht aus wie ein fucking kleiner Roboter. Ne, eine Richtung. Hui. <lacht> Na ja. Ich glaube, der Motor braucht ein bisschen mehr Power jetzt. Ja, dann bin ich in der Mitte. Ich warte so lange, bis ihr euch meldet. Bis später. Ja. Bis gleich. I like to move it, move it. You like <lacht> to move it. So. Hi, Beauty. Na, was hey. geht? Hi, hey, Zeike Oden. Warten. Hm? Warten. Okay, ja, warten. Ja, worauf wartest du denn? Nico hat gefragt, was geht, und ich sage ja, warten. Ah, okay. Also. Was Jetzt, machst du? Äh, auch, ja. Siehste? Warten und, warten und lachen. Naja. Okay, warum auch immer lachen? Na, das wissen sie. Nachdem wir die Bauzeit doch um 10 Minuten verkürzen konnten, bin ich dann doch recht gespannt, also... So, mehr oder weniger recht gespannt, was ihr beiden Karotten gebaut habt. Wer will anfangen? Juri. Okay. Nö, Nico. Ja Juri. Nee, dem mal Es oh. ist dein Kanal, du fängst an. Nee. Ah, Erstmal kommt J du... zuerst. Nee. D kommt vor T. Ja, aber J kommt vor N du hält. <lacht> Oh Gott. Oh. Danger, ja? Danger Zone. Okay. Ja. Das ist ja. das äh, bunte etwas. Das bunte etwas, Oh wie ja. schön. Weißt du, wie ich mein Fahrzeug genannt habe? Nein. Das kleine etwas. Also, ah. <lacht> oh, erst Nummer 12, das kleine etwas es unter 12 unter 50 blöcken ich habe nachge nachgerechnet 41 blöcke du hast auch den kleinen sitz und so ja ja habe ich alles nicht das sind 41 blöcke also die 100 ja. werden easy gewesen ja und es äh, fährt ha! will jesus hallo sagen oder <lacht> 50, 53, 63, 71, 73, 81, 87, 93, 90, 23, 98, 93, 93, Warum, 116 sein 118 habe ich jetzt gesehen, aber kann auch mich verrechnen 118 unter 150, ich bin stolz auf dich Juli 42 Ne, 41 Der Block macht es auch nicht fett Na gut doch, mhm. bin ich schon. Ey. Mein Fahrzeug mag keine Nähe, okay? Komm schon. Nein. <lacht> Nein. Nein. Nein. <lacht> Lass mich. Oh Gott. Okay, auf dem Kopf fahren kannst du schon mal nicht. Aber ich kann hier mich rumschieben und so. So ist nicht. Ah, ja. Und mich ja. umdrehen. <lacht> Und mir schon drehen. Ja. Ja. Und du? Ich kann nicht auch. Ah, sehr schön. <lacht> Na nee, gut. Dann machen äh, wir das übliche Best of Three. Ihr wisst Bescheid, wie es jetzt abläuft. Ihr startet auch, Best of Three, oder... also wer zwei Punkte hat. Oh, ich mach dich gleich Axt, Junge. Ja, jeder sagt falsch. Ja jetzt ist auch ah, bis okay. 43 ja Punkte, doch egal. ist auch egal. Hä? bei 5? Ja, bei 5? Ja, und also Ja, und Ja, ich habe das gerade eben. Ich habe auch nichts gemacht. Ich habe auch gesagt, ich tue ja, okay. das jetzt mal lieber ja, ja, ja. nicht, weil ja, ja, ja. ich weiß nicht, was passiert. Äh, Nun, nur mal eine Frage: Wie kann man hm. denn einen Motor ganz langsam drehen lassen? Äh, erste Stufe und dann Knopf. Nee, mit einem Schalter, also durchgehend, dauerhaft. Ja, an ja, Schalter dran, fertig. Wo ist das Problem? Das ist aber so, nee, das ist viel zu schnell. Ja, erste Stufe. Ich war in der ersten Stufe. Ja, dann musst du ein bisschen mehr Gewicht drauf. Das like dein Problem. Das ging nicht. Ja, dann hast du, das ist es dein Problem. Ich bin bright. How bright are you? Uh, 20 Lumen? 52 Lumen. Nee, 52 Lumen. <lumen> okay, gut. So. Du läufst, J Juli? Nee, ich sitz. So Juni des Qualifizion Fast von selber. Sehr gut. Also Scrap Challenges Folge 12. Das Deathmatch, erste drei Punkte hat ist also drei Leben verloren hat, ist ausgeschieden. Die Regeln kennt ihr ja sonst. Wer zu großteil raus ist, um Fahrersitz mindestens raus ist, ist raus. Moment, Moment, Moment, Fahrersitz? Äh, mit Rädern halt zu großen Teil draußen ist. Ähm, also nicht komplett! Nützt mit zu so großen Teilen von Rädern, das heißt, ja, okay. wenn im, das, das ist ja dann nicht, das ist ja dann nicht wie normal. Deshalb frage ich nach, <lacht> yes, das habe ich so normal aufgefasst. So, ja. anyways, Regeln wie immer: der erste drei Leben verloren hat, ist tot. Dementsprechend, Folge 12 Deathmatch beginnt in 3, 2, 1. Jetzt. Ja. Juli fährt direkt eine Attacke auf Nico. Nico weiß sich auch zu helfen. So, mehr oder weniger. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ja, wo ist bei Nico der Fahrer jetzt? Komm her! Nö. Wie nö. Warum sollte ich? Weil du jetzt herkommst. Okay. Oh, nee, falsche Richtung. Ja. Ja. Ja. Dauert es raus. Ich stelle mich mal hier drüben hin. Äh. Äh. <lacht> Scheiße. Eie, Justin, wer für ein Problem? Schon wieder? Ich hab mich da aufgebrochen. Ja, gut. Aff. So immer ah, ja. okay oh okay ich sehe das Problem das hat das hat davor ganz gut geklappt bis ich die Steuerheiten hatten hm. natürlich jetzt belastend aber okay ja ich konnte es ich konnte diese so hochfahren aber jetzt kommen sie mit den Steuerheiten nee, nicht mehr. <lacht> Zu, zu klein <lacht> gebaut, egal. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte äh. den, wollt den Rekord für die für die wenigsten Blöcke. Ja, ich sehe es schon. Weil mein Fahrzeug hätte man dreimal bauen können. Dre, ja. Dreimal aneinander bauen können. Ja, Schlechte. Ja. dann Runde zwei. Nico hat noch zwei Leben, Juliet noch eins, äh, drei. Ja. Wir werden nie, wir werden ihr Leben <lacht> abgezogen. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, also Judy ein Leben, sehr gut, okay. Ja, finde ich gut, 2 zu 1. Also Nico hat noch zwei Leben, Judy hat noch alle drei. Also ich, ich finde ja, der mit den wenigsten Blöcken hätte mindestens ein Extra-Leben verdient. nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. <lacht> Ich meine, das können wir gerne ja. in jede Folge Sonnen so machen. Ich ja, bin Experte in ja. Kleinbau. So. Jetzt müssen auf die andere Seite laufen wieder. Deshalb gibt's das nicht. Ich glaube, es, es gibt mal... Es gibt mal äh, ein, ein, ein extra Leben für Großbauen. <lacht> ah ja. Denken sie groß. Also, ja. Match Runde 2. Nico 2 leben, Julia 3 leben. Runde 2 beginnt in 3, 2, 1, Knopf. Oh, Gottes Willen, warum habe ich das? Ich habe doch die Power runtergestellt in diesem Tricks Ding. Gestellt in diesem Tricksding. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Was machst du? Nein, nein, nein. Ich sah bei mir so alles, auf Nico einfach raus... Huh! Oh, nee! Huh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Erstmal... Erstmal jetzt weg! Verpiesel dich! Ja, bitte... Dankeschön! Oh Gott! Oh! Das ist natürlich... Das ist natürlich ganz schön belastend so! Ähm. Ja, um, okay. nein, ja, nein, nein, ja. Ja. nein. <lacht> oh, scheiße, falsche Schuhe gedrückt! also, oh Mann. Juli gewinnt unüberrascht, die zweite Runde ebenfalls, ich bin runtergefahren, yeah. unüberrascht, ja, ist klar, Junge, <lacht> <lacht> wird mal hier schon wieder Partei, ich glaube, okay. hast du einen Motor verbaut, ja, Warum? Ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen Angst gehabt, weil du so klein bist. Aber mhm. äh ja. ja. na gut. Dann Runde 3. Julia 3 Leben. Kannst du mal bitte die Handbremse ziehen so? Oh. Nico hat noch 1. Runde 3 beginnt in Tres Dos Uno. Donk. <lacht> was ist das denn? Ja, absolut keine Ahnung. Das ist, schon wieder, du kannst da durchfahren. Das ist Fernlicht. Nico, das ist Fernlicht. Ah, das ist Fern vom, vom Fahrzeug, okay. Ja, Fernlicht. Äh, au. Ja, da brauche ich auch nichts zu sagen. Damit Schiebung! Laune? Schiebung! Ne, Pressung, aber so also ähnlich. Ähm, nee. Hä? Wie viel, wie viel Knöpfe gleichzeitig? Warum kann ich nicht mehr wie drei Knöpfe gleichzeitig betätigen? Das ist äh, absolute Schiebung. Türk nicht mehr als drei. Echt nicht? Fahr mal aus. Und ist ein. Ne, ich kann nur zwei Piss. Steigen nee. wir aus. Na nee, da nee, ich dann würden wir jetzt das Auto machen vorher. Ja, genau. Nee, ich habe schon vier gedrückt. Ja, mach mal vier, fünf, sechs, sieben. Ja, geht nicht. Du kannst nicht alle vier Pistons gleichzeitig ausfahren. Ach so, die Pistons stimmt, ja. Ja, du kannst immer nur. Ja, aber, andere, aber die anderen Blöcke, aber von den anderen. Ja, Blöcken das andere ich... geht. Hey, lol. Ich glaube, okay. das, ja. glaub, das ist ein Scrap. Ja, so, okay, jetzt geht's. Jetzt. Dann. Damit gewinnt Juli. Ich wiederhole mich nochmal. Damit gewinnt Juli die zwölfte Folge unserer Scrap Challenges. Take Yay! Womit Take ich, womit news. ich, den, womit ich den Punktstand endgültig aus den Augen verloren habe. Au. Oh ja. Ähm, In allgemein. Oh, danke Leon. schön, ähm, äh, äh, äh. Ist hier noch ein Knöpfchen, den ich drücken kann? Ach oh, du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Wo bin ich? Oh. Ah, hab's gefunden. Ich... Äh, ich... packe... Hallo. Im Boden. Ja. Darf ich wenigstens mein Auto zu Ende machen? Ja, hast du doch. Nein, noch nicht. Achso, ja, dann. Alter, was soll das jetzt? Machst du mal die Abbot? Ja, nee, die Abbot so. geht jetzt nicht mehr. Nachdem ich... Weg. <lacht> er ah. kommt, wo Nico ist. Ja, so. im Berg Ja, dann platziere ich es halt nochmal. Warte mal. Dann muss ich es jetzt nochmal platzieren. So. Gut. Oh. Ja, Upsa. Ja. Alter, was machst nachdem, denn du? Nachdem ich erfolgreich die Autos von den beiden entsorgt habe, war das unsere. Nein, S die sind noch nicht entsorgt. Boah, das ist die und jetzt die Abmord Ja, wir machen immer die gleiche Abmord. Nee, ja, da muss ich es nochmal spawnen. Meine Fresse. So, haben wir es jetzt nochmal gespawnt? Es macht der Moderator die Abmord so wie er will. Das ist, ein ja, das ist eine traditionsreiche Zerstörung von Autos bei mir. Ja, dann leg los. So, das war die zwölfte äh, Folge der Scrap Challenges, welche Juli für sich entscheiden konnte. Nico hat sich der war schon nach hinten in seine schämliche Ecke verzogen. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, irgendwas da. Lasst euch merken, dass ihr hier wart, was auch immer. Äh, Folgt uns auf Discord, joint auch unseren Discord-Server, haben wir auch noch nicht erwähnt, bis es gab bisher. Kann man ja mal erwähnen. Ist unten in der Beschreibung verlinkt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, klar. Ist aber verlinkt. Dann war es die zwölfte Folge unseres Scrap Challenges. Ich sag ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.